In Video möchte ich eine kleine Einführung in den Bereich der Informationsvisualisierung in Leitständen geben. Und zwar einfach mal nur mit dem Bezug zu Conceptual Models und Natural Mappings. Für Conceptual Models und Natural Mappings gibt es ein gesondertes Video, was ich Ihnen sehr nah ans Herzen lege. Denn in diesem Video ist ein bisschen erläutert, was sind das eigentlich für Conceptual Models und Natural Mappings. Und hier bei den Leitständen zeige ich jetzt mal, wie man allein mit den Konzepten, die da benannt sind, eigentlich schon relativ gute Visualisierungen erzeugen kann. Schauen wir uns zunächst nochmal die Gesamtsituation an, in der wir uns befinden. Leitstände sind ja üblicherweise so der linke Bereich dieser, dieser Veranschaulichung. Wir haben also eine entsprechende Sicht mit unterschiedlichen Darstellungsformaten auf einen relativ komplexen Prozess. Dieser ist auf der ganz rechten Seite dargestellt. Und dazwischen befindet sich diverse Sensorik und Aktorik und auch noch entsprechend andere Technik, die letztendlich hilft, eine Sicht auf diesen Prozess zu bekommen und auch auf diesen Prozess einzuwirken. Dieser Prozess kann aus mehreren Teilprozessen bestehen, so wie das jetzt hier dargestellt ist und dementsprechend auch sehr komplex wirken. Und die Herausforderung ist es nun immer, beim Leitstand die entsprechenden Informationen und Interaktionen so aufzubereiten und zu ermöglichen, dass es für die Nutzerinnen und Nutzer relativ gut und einfach machbar ist, eben den Prozess zu überwachen zum Beispiel und diesen auch zu steuern. Wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz den Bereich des der Conceptual Models ansehen, dann ist es ja so, dass wir eigentlich eine ähnliche Situation haben. Wir haben nämlich auch ein System mit einem relativ komplexen Ablauf. Das kann jetzt hier eben auch ein komplexer Prozess sein. Und wir haben eine Schnittstelle zu diesem System. Und äh, das kann man jetzt hier eigentlich schon auf den Leitstand entsprechend mappen. Das heißt, beim, Le beim Leitstand wäre eben das System der komplexe Prozess mit seinen Teilprozessen, die irgendwie laufen und die Schnittstelle ist dann der Leitstand selbst und wo wir jetzt dann eben dazu kommen ist, dass sich eben auf Basis dieser Schnittstelle die Nutzerinnen und Nutzer natürlich ein User's Model bilden von dem Prozess, der sich dahinter verbirgt. Das heißt, sie haben eine gewisse Vorstellung von dem Prozess und ja, interagieren dann dementsprechend auf Basis dieser Vorstellung. Und was ist jetzt dementsprechend wichtig, wenn ich jetzt also diese Schnittstelle designe, das heißt das System Image designe, also das designe, was den Nutzerinnen und Nutzern zeigt, wie ja, der Prozess in vereinfachter Form aussieht und wie man in vereinfachter Form auf diesen Prozess einwirken kann. Was kann ich da denn jetzt eigentlich so berücksichtigen? Was kann ich da vielleicht gleich richtig machen? Um ein relativ gutes Users-Model von dem Prozess zu erzeugen ist es wichtig dass wir den gesamten prozess in form von schaubildern darstellen das heißt wir müssen unterschiedlichste dinge veranschaulichen die den prozess kennzeichnen und zwar auf einem niveau so dass es für die nutzerinnen und nutzer genau dem entspricht was sie über den prozess wissen müssen was sie sehen müssen beziehungsweise was sie halt brauchen um dann auch damit interagieren zu können und zu der Veranschaulichung zählen dann zum Beispiel Veranschaulichungen von Komponenten, die zu dem Prozess dazugehören, von Abhängigkeiten, von Werten, zum Beispiel Füllständen, von Aktivität, aber auch von Dynamik. Und auf all das gehe ich jetzt in den nächsten Folien nochmal etwas genauer ein. Ich habe als Beispiel mal wieder die Kaffeemaschine mitgebracht. Bitte sehen Sie es mir nach. Ich bin grundlegend Informatiker und dementsprechend, dem Klischee entsprechend würde ich sagen, trinke ich auch eigentlich relativ viel Kaffee und deswegen beschäftige ich mich viel mit dem Thema Kaffeemaschine und das möchte ich jetzt hier mal als Beispiel nehmen. Die Kaffeemaschine ist jetzt also das komplexe System oder der komplexe Prozess, den wir mit einem Leitstand steuern möchten. Hoffen wir, dass wir für normale Kaffeemaschinen nicht unbedingt einen ganzen Leitstand brauchen, aber vielleicht lässt sich hier an in einem, in einem solchen Beispiel allgemeinverständlich veranschaulichen, worauf ich hinaus möchte. Das Erste, was wir gesagt hatten, was wir veranschaulichen müssen, sind halt die Komponenten, die einen solchen Prozess ausmachen. Und das habe ich jetzt hier auch einfach mal gemacht zu diesem Prozess, der Kaffeemaschine selbst gehören also zum Beispiel die Komponenten Bohnenbehälter, Wassertank, Mahlwerk, Pumpe, Durchlauferhitzer, Brühkammer und die Auffangschale. Und was aber auch ganz wichtig ist, ist in diesem Fall jetzt hier ganz rechts noch die Tasse, denn wir wollen ja hinterher, dass Kaffee in eine Tasse fließt, dass wir also eine volle Tasse Kaffee haben. Das ist jetzt hier einfach erstmal so ein bisschen aufgeschlüsselt, welche Komponenten, üblicherweise zu so einem Kaffeevollautomaten dazugehören würden. Andere Kaffeemaschinen sehen natürlich wieder etwas anders aus, aber hier haben wir jetzt mal einen Kaffeevollautomaten mit seinen entsprechenden Komponenten. Das ist auch relativ ähnlich zu der Veranschaulichung, die ich in dem Video zu Conceptual Models drinne hatte, aber hier ist das Ganze nochmal etwas fein granularer dargestellt. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier bei der Beschriftung teilweise ähm, ja die die Schrift so verdreht habe. Das liegt einfach daran, dass ich im Rahmen der Folie und des Platzmanagements nicht so wahnsinnig viel Platz hatte. Da kommt nämlich gleich noch ein bisschen was hinzu. Normalerweise in Leitständen sollten die Informationen so visualisiert werden, dass sie einfach lesbar sind und nicht, dass man erst noch den Kopf drehen muss. Das heißt, das ist hier eigentlich schon mal so ein bisschen so ein schlechteres Beispiel für die Informationsvisualisierung. Nichtsdestotrotz werden hier erstmal Komponenten dargestellt, die letztendlich den Prozess des Kaffeekochens in irgendeiner Form mit repräsentieren, die auf den Prozess des Kaffeekochens mit einwirken können. Und das ist auch erstmal wichtig. Das nächste, was wir darstellen müssen, sind Abhängigkeiten zwischen diesen Komponenten. Und das habe ich jetzt hier tatsächlich einfach mal ganz simpel über Pfeile geregelt. Das heißt, wir sehen, dass bestimmte Komponenten auf andere Komponenten einwirken, beziehungsweise, dass vielleicht ein bestimmter Fluss zwischen den Komponenten stattfindet. Hier in diesem Fall geht es tatsächlich um Materialfluss. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Fluss von Inhalten aus dem Bodenbehälter in das Mahlwerk und aus dem Mahlwerk in die Brühkammer und das Gleiche gilt eben auch ähm, vom, vom Wassertank zur Pumpe und von der Pumpe zum Durchlauferhitzer und so weiter. Das heißt, hier ist ein Materialfluss dargestellt, der lo automatisch zu einer gewissen Abhängigkeit führt. Wichtig ist jetzt hier, ich habe jetzt hier nicht so eine typische Abhängigkeit äh, dargestellt, wie sie vielleicht zum Beispiel in der Softwareentwicklung, in UML, verwendet wird. Wenn es da eine Abhängigkeit gibt, dann ist der Pfeil meistens genau äh, andersherum. Es zeigt nämlich, welches Objekt ist von einem anderen Objekt abhängig. Und hier ist es aber genau andersrum, weil wir den Materialfluss zeigen, ist die Abhängigkeit so gezeigt, wie der Materialfluss ist. Aber letztendlich ist trotzdem dahinter eine Abhängigkeit verborgen. Gut, jetzt haben wir also die Komponenten schon mal dargestellt und deren Abhängigkeiten. Als nächstes geht es jetzt darum, bestimmte Zustände der Komponenten zu veranschaulichen. Und dazu zählen natürlich zu, zum Ersten einmal Werte, die irgendwie zu den Komponenten passen und die den Zustand der Komponenten veranschaulichen. Diese Werte könnte man jetzt zum Beispiel folgendermaßen darstellen. Ich habe hier mal für die unterschiedlichen Komponenten entsprechende Werte mit aufgenommen. Also der Bodenbehälter zum Beispiel hat ja üblicherweise einen gewissen Füllgrad und diesen Füllgrad könnte man hier mit so einer Box darstellen, die halt entsprechend des Füllstandes ähm, hoch oder, also ja, weiter gefüllt ist oder weniger gefüllt ist. Was man auf jeden Fall noch mit aufnehmen sollte, so wie das hier auch gemacht ist, ist dann eine entsprechende Zahl, die den Füllstand auch repräsentiert. Wenn es hier wichtig ist, nicht mit Prozenten zu arbeiten, sondern mit einer konkreten ähm, Einheit, zum Beispiel Liter oder was auch immer, dann sollte man auch die entsprechende Einheit hier verwenden. Ich habe jetzt hier an der Stelle... Prozent verwendet, weil das für den Bodenbehälter sicherlich relevanter ist. Gut, was ist hier noch wichtig? Wir haben hier eine Kombination aus Darstellungen in reiner Textform und Darstellungen in äh, grafischer Form. Das ist auch wiederum ganz wichtig, weil es für Menschen deutlich besser zu erkennen ist, wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sich mal den aktuellen Füllstand bei der Brühkammer angucken, dann sehen Sie nicht nur anhand der Zahl, okay, die ist leer, sondern da ist einfach auch nichts ausgefüllt. Dementsprechend sehen Sie auch relativ schnell, das ist leer, weil einfach die Wahrnehmung von, von, von grafischen Darstellungen für Menschen viel einfacher ist. ja. Der Wassertank hat auch einen Füllstand, hier habe ich dann sogar mit etwas Farbe gearbeitet, denn 28% Prozent könnte gegebenenfalls für den nächsten zu brühenden Kaffee etwas wenig sein. Dementsprechend kann man hier mit Farbkodierung einiges erreichen, um auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie ist der aktuelle Stand und gibt es hier vielleicht demnächst Notwendigkeiten der Interaktion. Das kann auch wiederum abhängig von dem entsprechenden Element sein, welcher Füllstand jetzt gut oder welcher negativ ist oder welcher vielleicht kritisch wird. Beim Wassertank ist es so, wenn der Wassertank leer läuft, ist es eher kritisch. Bei der Auffangschale ist es eher so, wenn die Auffangschale voll läuft, ist es kritisch. Dann muss sie nämlich irgendwann geleert werden. Aber das Prinzip der Darstellung ist hier an allen Stellen dann für die Füllstände das Gleiche. Was wir aber auch manchmal haben, sind solche Dinge, wie sie bei der Pumpe und beim Malwerk dargestellt sind, nämlich dass sich ein bestimmter Wert, der zu visualisieren ist, immer in einem bestimmten Bereich bewegen soll, der aber, und dieser Wert sollte aber immer nur so dazwischen schwanken. Dann kann man das gegebenenfalls auch über sowas darstellen wie hier, das sieht so ein bisschen so aus wie so ein Tachometer und das Tachometer hat jeweils auf der linken und auf der rechten Seite irgendwie einen Hinweis, hier in dem Bereich sollte es nicht gehen, irgendwo dazwischen ist aber alles in Ordnung, da sind wir praktisch im äh, grünen Bereich, das heißt wir haben auch hier eine relativ schnelle und einfache Visualisierung von dem wie der aktuelle Zustand ist, also dass wir praktisch im grünen Bereich sind. Wir haben gar keine ganz genaue Zahlenangabe, rein durch die Visualisierung, aber die Zahlenangabe kann man ja dann noch hinzufügen, so wie das hier dann geschehen ist. Wir haben also zum Beispiel beim Malwerk eine Anzahl von Umdrehungen pro Minute angegeben, also wie schnell sich das Malwerk dreht, in dem Fall 387, äh, 378. Und bei der Pumpe ist jetzt halt ein anderer Wert wichtig, nämlich wie hoch ist jetzt ähm, der, der, der Pumpendruck, der aufgebaut wird, und das sind jetzt hier in dem Fall 0,9 Liter pro Meter. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das kann ja eigentlich noch nicht alles sein, nur mit den paar Elementen werde ich wahrscheinlich nicht alle möglichen Prozesse irgendwie bedienen können. Das ist auch tatsächlich richtig, das heißt, ähm, abhängig de von den Prozessen, von den entsprechenden Komponenten, die Sie haben, müssen Sie vielleicht andere Visualisierungen wählen. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie eben für die Visualisierung von Werten nicht einfach nur irgendwelche Texte irgendwo hinschreiben, sondern dass Sie diese Werte tatsächlich auch äh, so visualisieren, dass Sie dem entsprechende, der entsprechenden Wertesemantik in irgendeiner Form entsprechen. Ja. Füllstände bieten sich eben ganz gut an durch solche äh, Bars, die da äh, volllaufen oder auch nicht. Ähm, da können Sie sich ja vielleicht schon mal mit Hinblick auf die Aufgabe, die dann zu erledigen ist, sich äh, die Bar bei der Auffangschale mal ansehen, ob die denn eigentlich so passt oder nicht. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass man immer versuchen sollte, solche Werte, die wir veranschaulichen, auf jeden Fall auch visuell zu veranschaulichen, sodass relativ schnell erfasst werden kann bin ich im richtigen Wertebereich, bin ich im falschen Wertebereich, muss ich irgendwo interagieren und zusätzlich dann noch die konkreten Werte, sofern sie denn von relevant sind, ebenfalls mit ab, mit äh, aufzeigen, aber dass man als zentrales Element erstmal eine Visualisierung hat, um halt schnell zu erfassen, was ähm, passiert denn da eigentlich ja oder wie ist der aktuelle Stand. Gut, soviel zur Visualisierung von Werten. Schauen wir uns den nächsten Bereich an, der noch relevant ist. Wir haben ja jetzt schon relativ gut die Struktur dargestellt und den aktuellen Zustand, aber es ist ja auch manchmal so, dass irgendwo Aktivität herrscht. Und auch Aktivität sollten wir in solchen Visualisierungen darstellen. Und zwar zum Beispiel habe ich es jetzt hier über ein blinkendes Element gemacht, das heißt, hier blinkt jetzt einfach das Malwerk, weil es gerade aktiv ist, weil es vielleicht gerade ähm, Kaffee malt. Das kann natürlich je nach äh, Prozess und Komplexität des Prozesses dann auch irgendwann anstrengend sein. Wenn überall ständig irgendwo was blinkt, kann man sich dann gegebenenfalls auch andere Visualisierungen vorstellen. Aber hier habe ich es jetzt mal so gemacht. Wenn Sie zum Beispiel ähm, Materialfluss darstellen wollen, dann können Sie das zum Beispiel auch so machen, dass so Pfeile so Schritt für Schritt sich aufbauen immer wieder. Ja, Dass man also sieht, hier fließt jetzt gerade Material und zwar in der Richtung des Pfeils. Das wäre eine andere Form der Visualisierung von Aktivität. Das heißt, Aktivität zu visualisieren, ist ähm, tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, um zu zeigen, hier passiert gerade was. Und es sollte auch so visualisiert sein, dass es nicht unbedingt, dass man nicht das Gefühl hat, hier passiert jetzt gerade was Schlimmes. Aber so ein leichtes Blinken oder so eine leichte Animation kann hier sehr helfen, um zu zeigen, welches Element ist denn jetzt gerade aktiv. Und dafür lässt man einfach das Element ähm, entsprechend ja, agieren. Gut, wir arbeiten hier immer noch mit Elementen, die uns helfen sollen, irgendwie das äh, Users-Model aufzubauen. Und wir sind damit jetzt eigentlich, wenn wir so vorgehen, schon ganz gut. Wir haben den Nutzerinnen und Nutzern gezeigt, welche Komponenten gibt es. Wir haben den Nutzerinnen und Nutzern gezeigt, die Komponenten haben bestimmte Zustände, die gegebenenfalls ähm, relevant sind, Ja, ähm, ohne jetzt richtig mit mit ganz richtigen Bildern zu arbeiten, aber immer noch so mit so, einem, mit so einer gewissen Darstellung, die immer noch den Nutzerinnen und Nutzern ein gewisses Modell davon erläutert. Und wir haben Ihnen auch gezeigt, wie sich äh, eine bestimmte Aktivität darstellt. Jetzt ist es allerdings so, dass Systeme halt nicht nur in irgendeiner Form äh, ja, eine Struktur haben und eine Aktivität, sondern sie haben auch eine Dynamik, weil es verändern sich Dinge. Es verändern sich zum Beispiel auch Werte. Und auch sowas sollte man darstellen. Und ich habe jetzt hier mal eine Visualisierung dargestellt für das äh, Befüllen der Brühkammer. Denn wenn das Malwerk aktiv ist, wird sich sicherlich auch der Wert der Brühkammer, also die der Füllstand der Brühkammer ändern. Denn das, der gemahlene Kaffee, also das Kaffeepulver, wird ja dann in die Brühkammer eingefüllt. Und das könnte man dann machen, indem man einfach diesen Balken sich da füllen lässt. Ich habe jetzt mal die Füllung nur bis 20% simuliert, aber jetzt in bis zu einem bestimmten Punkt ist das Ganze dann jetzt gefüllt. Das heißt, wir zeigen nicht nur statische Werte an, wir zeigen nicht nur Aktivität an, sondern wir zeigen auch an, wenn sich etwas verändert. Wir können zusätzlich noch anzeigen, dass sich etwas nicht nur aktuell verändert, sondern wir können auch anzeigen, wie sich vielleicht die Veränderung über die Zeit ergeben hat. Und das habe ich hier jetzt mal dargestellt, das wird tatsächlich auch relativ häufig verwendet, dass man also die Werte, die ein die innerhalb einer Komponente mal relevant waren, dass man sie über eine gewisse Zeit plottet. Was wir jetzt hier sehen, ist also ein Graph, der angezeigt hat, wann, wie, wann die Brühkammer wie voll war. Wir sehen hier, dass sie irgendwann am Anfang auch leer war. Dann wurde sie mit einmal gefüllt, vermutlich so ungefähr bis 80%. Prozent. Das kann man dann eben, wenn man noch eine Skala mit angibt, noch besser veranschaulichen. Dann blieb sie eine Zeit lang auf dem Niveau und dann wurde sie wieder geleert. Das war dann wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, ein sehr starker Kaffee. Und jetzt ist sie geleert gewesen und ist jetzt wieder gefüllt worden bis auf 20%. Wahrscheinlich soll dann jetzt hier ein relativ leichter Kaffee entstehen. Wichtig ist eben manchmal, dass Sie solche Veranschaulichungen machen, weil, es, äh, weil Sie so ein bisschen zeigen müssen, wie ist das denn jetzt über die Zeit verlaufen. Damit können Sie nämlich zum Beispiel auch visualisieren, oh, es geht gerade zum Beispiel sehr stark bergauf, es könnte demnächst eine kritische Situation erreicht werden. Das heißt, manchmal reicht es einfach gar nicht aus, nur die einzelnen ähm, Werte äh, zu veranschaulichen, sondern auch die Wertentwicklung, um schon mal von vornherein darauf hinweisen zu können, oh, hier könnte jetzt etwas gegebenenfalls aus dem Ruder laufen. Wo das zum Beispiel gerade ganz intensiv gemacht wird, das ist zwar ein ganz anderer Prozess, aber das ist der Prozess von Infektionszahlen bei Covid-19. Auch da ist es ganz wichtig, dass man bereits den Anfang sieht, um ungefähr abschätzen zu können, wo geht denn die Reise gerade mit den Infektionszahlen hin. Also sind wir immer noch bei diesem exponentiellen Wachstum zum Beispiel oder flacht da gerade wieder etwas ab und wir müssen uns gar nicht mehr so viel Gedanken vielleicht um die Gesamtentwicklung machen. Gut. Schauen wir uns weiter an, was das jetzt eigentlich alles mit Natural Mappings zu tun hat. Ähm, wir haben ja auf der einen Seite jetzt natürlich schon durch die, die, die ganze Darstellung ähm, eher so mit den äh, daran gearbeitet, das Conceptual Model der Nutzerinnen und Nutzer irgendwie ja zu erzeugen, also das, das, das Users Model. Und jetzt wollen wir über Natural Mappings auch noch sicherstellen, dass den Nutzerinnen und Nutzern die Dinge besser klar werden. Wir haben das jetzt teilweise schon für die Visualisierung gemacht, also wenn sich zum Beispiel ein Füllstand erhöht, dass dann eben ähm, ja auch ein, ein, ein entsprechender Bereich in der Visualisierung vollläuft, weil das sich eben auch auffüllt. Ja, Aber wir können das Ganze eben auch tatsächlich dann noch, zu den, bei den Interaktionselementen machen, das heißt wir können eine Zuordnung von Interaktionselementen zugesteuerten Werten ebenfalls sehr gut über Natural Mappings machen und ich habe jetzt hier nochmal bei diesem Beispiel ein paar Interaktionselemente hinzugefügt. Sie können jetzt hier beim Mahlwerk zum Beispiel den Malgrad einstellen, Sie können beim Durchlauferhitzer die äh, Temperatur einstellen, die das herauskommende Wasser haben soll oder Sie können bei der Brühkammer noch den Anpressdruck Einstellen Und das habe ich jetzt hier alles über Schieberegler gemacht, weil eben letztendlich hier die Schieberegler bei der Visualisierung auch wieder ganz gut passen, weil wir eben von einem äh, Minimalwert zu einem Maximalwert, äh, also zwischen zwei Werten hin und her schalten wollen und da passt es ganz gut, wenn wir halt ähm, von unten dann den Wert erhöhen nach oben hin oder eben den Wert verringern von oben nach unten und das ist ein relativ gutes natürliches Mapping. Aber wie gesagt, das, die Mappings haben wir ansonsten auch schon rein in der Visualisierung auch schon, aber hier jetzt dann eben nochmal für die Interaktionselemente zusätzlich dargestellt. Gut, soviel erstmal zum Thema der Visualisierung und wie man dann gegebenenfalls auch noch Interaktionselemente hinzufügen kann. Ganz wichtig ist hierbei noch zu sehen, die Interaktionselemente können, oder sollten hier auch tatsächlich den Komponenten entsprechend äh, zugeordnet sein. Also wenn ich jetzt, ich könnte jetzt natürlich diese Interaktionselemente auch irgendwo hinpacken, aber wenn ich schon diese Übersicht habe, dieses diese gesamte Prozessschaubild, dann sollte ich natürlich die Interaktionselemente auch dahin packen, wo sie dann letztendlich Auswirkungen haben. Und wenn ich also ein Interaktionselement habe, was Auswirkungen auf ein Malwerk hat, dann packe ich es natürlich auch dahin und ich gestalte das Interaktionselement auch so, dass es zu dem passt, was ich dann entsprechend einstellen möchte. Ja, das ist ein, äh, ein weiterer Aspekt des, des Natural Mappings. Aber durch diese Dinge haben wir vielleicht noch nicht ganz alle Probleme gelöst, die es gegebenenfalls zu lösen gilt. Ein belieb beliebtes Problem bei Prozessen ist nämlich so eine gewisse Nachläufigkeit, die wir mit berücksichtigen müssen. Ich schalte schon mal auf die entsprechende Folie. Wenn Sie nämlich bei ähm, bei Prozessen einen bestimmten Wert einstellen wollen, dann ist es nicht so, dass dieser Wert immer sofort angenommen wird, sondern manchmal dauert es auch einen kleinen Moment. Wir haben nämlich einen typischen Ablauf, wie er bei Regelungen vorkommt. Also Sie machen in irgendeiner Form eine Vorgabe, nämlich einen Sollzustand und dann reagiert Ihre Komponente darauf mit einer bestimmten Stellgröße und dann passt sich der tatsächliche Wert erst Schritt für Schritt an. Das hängt so ein bisschen von der äh, Regelungsdynamik ab. Also manchmal ist es so, wenn Sie halt jetzt einen Wert vorgeben, dass dieser Wert sofort angenommen wird, das heißt die Regelungsdynamik reagiert praktisch sofort, aber manchmal dauert es auch einfach einen kleinen Moment. Wenn Sie zum Beispiel bei einem großen Wassertank sagen, ähm, bisher war der äh, Sollwert für die Füllung 60% und ich verstelle das jetzt auf 80%, dann wird es einfach eine Zeit lang dauern, bis äh, dieser äh, Wassertank dann entsprechend auf 80% gefüllt ist. Das heißt, ähm, es, Sie müssen einfach diesen, diesen, diesen Zeitraum entsprechend abwarten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das visualisieren, dass es hier jetzt irgendwie äh, tatsächlich zu dieser Situation kommt, dass es also auch zu so einer gewissen Nachläufigkeit kommt. Gut, das kann man machen, indem man einfach die aktuelle Anpassung der Dynamik visualisiert. Das heißt, so wie wir das gerade auch in der Darstellung gesehen haben, dass sie zum Beispiel eben einen, einen, einen solchen Bar-Chart, äh, einen, einen solchen Plot haben der Ihnen zeigt, wie war es vorher und wie hat sich das Ganze jetzt verändert. Da können Sie gegebenenfalls auch den Zeitpunkt der Veränderung mit einstellen, mit anzeigen, wo Sie dann zeigen, hier an dieser Stelle wurde jetzt eben gerade auf zum Beispiel 80% hochgeregelt und ich bin jetzt aber gerade noch dabei, das Ganze anzupassen. Jetzt kann es natürlich sein, dass es Probleme gibt, dass also zum Beispiel der voreingestellte Sollwert gar nicht erreicht werden kann. In diesem Fall ist das dann auf Probleme zurückzuführen und diese Probleme müssen dann automatisch erkannt und natürlich auch visualisiert werden. Manchmal kann man sich das dann natürlich selbst schon als Nutzerinnen und Nutzer vorstellen, wenn man eben diese Visualisierung sieht, so okay, hier, wurde, hier ist jetzt ein Sprung drin, von der, von der Sollgröße und dementsprechend sehe ich jetzt die Anpassung der Istgröße, aber ich sehe dann irgendwie, so richtig will sie aber nicht dahin, wo ich hin will. Dann kann ich nach einer gewissen Zeit vermuten, dass es hier ein Problem gibt. Aber vielleicht möchte ich ja gar nicht so lange warten und das die ganze Zeit beobachten. Hier ist es also wichtig, dass das System dann auch solche Probleme erkennt und nach einer gewissen Zeit meldet, du hast mir zwar diese Sollgröße vorgegeben, aber ich kann sie leider nicht erreichen, wahrscheinlich liegt irgendeine Störung vor. Ähm, welche Störung das dann ist, vielleicht kriegt man es äh, dann auch noch raus, aber zumindest sollte es dann einen entsprechenden Hinweis geben, dass es hier noch Probleme gibt. Auch das kann man wieder über Visualisierungen lösen, also dann kann man zum Beispiel sagen, solange wie der Wert sich erstmal an die Sollgröße anpassen soll, ähm, simuliere ich, also visualisiere ich das vielleicht mit der Farbe Gelb oder der Farbe Orange, die noch nicht ganz so äh, kritisch sind, aber wenn ich dann über einen längeren Zeitraum diesen Wert nicht erreiche, dann visualisiere ich es auf jeden Fall rot, weil Rot immer so eine Signalfarbe ist und äh, klar macht, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendwas passt nicht. Ähm, und dann können, kann man die Nutzerinnen und Nutzer ja dazu veranlassen, weitere Schritte durchzuführen, um das Problem zu lösen. Gut. Und wie sie ähm, ähm, das Problem lösen können, das äh, sollte dann eben auch entsprechend dargestellt sein. Aber es ist ganz wichtig, dass man nicht immer alles Mögliche darstellt. Ähm, denn das, also, Wie man so ein Problem löst, sollte ja nur dargestellt sein, wenn es tatsächlich zu lösen ist. Ja, das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir bei der Darstellung von den Informationen immer nur dann alles das darstellen, was wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt brauchen und was für den jeweiligen Zeitpunkt relevant ist. Das heißt, Sie müssen einfach bei der Darstellung eine entsprechende Informationsselektion machen. Sie sollten grundsätzlich so viel wie nötig darstellen, aber auch so wenig wie möglich. Ja, dadurch vermeiden sie letztendlich eine gewisse Informationsüberflutung der Nutzerinnen und Nutzer und sie ähm, ja, stellen sicher, dass halt nur das dargestellt wird, was notwendig ist, aber sie müssen eben auch darauf achten, dass wenn sie dann eben mal andere Informationen hinzunehmen, dass sie dabei nicht wichtige Informationen ähm, über überlagern. Wenn Sie also zum Beispiel weniger wichtige, wichtige Inhalte nur dann anzeigen, wenn sie halt benötigt werden, wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt ein bestimmtes, äh, ganz konkretes Problem lösen, wenn Sie also diese Informationen erst dann anzeigen, wenn die Information benötigt wird, dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht andere wichtige Informationen gleichzeitig äh, damit überlagern. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eben ein Problem haben bei der Brühkammer, weil sie nicht so gefüllt werden kann, wie sie gefüllt werden sollte, dann sollte jetzt nicht diese Anzeige dieser äh, wichtigen Informationen, andere wichtige Informationen überlagern, weil sie damit gegebenenfalls andere Probleme, die dann im Prozess auftauchen, mit einmal nicht mehr wahrnehmen können. Und genauso wenig sollten dann eben die Interaktionselemente, die dann vielleicht mit einmal zur Verfügung stehen, um das Problem zu lösen, auch nichts anderes überlagern. Sie sollten Ebenfalls versuchen, Informationen komprimiert zu visualisieren. Also es ist nicht immer unbedingt notwendig, alle möglichen Details zu jeder Zeit anzuzeigen, sondern manchmal ist es einfach ausreichend, wenn man bestimmte Informationen anzeigt, weil sie letztendlich schon repräsentativ sind für die, Gesamt, äh, ja, die Gesamtsituation. Also wenn Sie eben Werte visualisieren, sollten Sie nicht alle möglichen Werte einer Komponente anzeigen, sondern nur die Werte, die irgendwo relevant sind. Wenn Sie herauskriegen möchten, was jetzt tatsächlich dann wichtig ist, was man auf jeden Fall anzeigen sollte und was nicht, dann sollten Sie doch einfach mal in Kontakt mit dem entsprechenden technischen Personal oder mit dem bedienenden Personal ähm, suchen, denn diese Personen können Ihnen üblicherweise sagen, was relevant ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ob jetzt ein äh, Wassertank gefüllt ist oder nicht, ähm, dann könnte man natürlich, wenn er über eine Pumpe gefüllt ist, gleichzeitig noch irgendwie die Werte zu der Pumpe anzeigen, die den Wassertank füllt. Aber letztendlich wird man wahrscheinlich feststellen, wenn der Wassertank nicht mehr gefüllt wird, dass dann potenziell ein Problem mit der Pumpe davor stattfindet. Das heißt, der Füllstand des Wassertanks ist vielleicht schon ein guter Indikator dafür, ob irgendwas mit dem Zulauf zum Wassertank problematisch ist oder nicht. Das heißt, hier könnten Sie in Absprache natürlich mit dem technischen Personal einfach mal überprüfen, ist es wichtig, dass ich beide Informationen anzeige oder kann ich vielleicht auch mich auf eine Information reduzieren? Gut, eine weitere Information, die häufig angezeigt werden muss, gerade eben, wenn äh, Fehlersituationen auftreten sind, nicht nur, was ist jetzt hier problematisch und äh, wie kann ich vielleicht damit interagieren, sondern Sie brauchen gegebenenfalls komplexere Hilfestellungen, die ebenfalls mit angezeigt werden müssen, denn nicht immer ist für eine bestimmte Situation klar, wie kann ich denn jetzt das Problem lösen, was muss ich denn tun. Und ähm, dafür ist es wichtig, in Leitständen auch Hilfefunktionen mit vorzusehen, aber diese Hilfefunktionen eben genau so zu gestalten, dass sie nur dann dargestellt werden, auch in ihrer Vollständigkeit, wenn es für die Nutzerinnen und Nutzer wichtig ist. Bei so einer Hilfefunktion ist es dann aber wichtig, dass sie halt ganz klar die Situation, für die es jetzt die Hilfe gibt, ähm, darstellen mit einer entsprechenden Kennzeichnung und einer Beschreibung der Situation. Dann sollten Sie darstellen, wie dringlich ist es denn jetzt, dass die äh, Nutzerinnen und Nutzer an dieser Stelle handeln. Also ist es zum Beispiel wichtig, eine bestimmte Antwortzeit einzuhalten. Bei ähm, ja, Atomkraftwerken, äh, wie sie heutzutage Gott sei Dank nicht mehr in Hülle und Fülle existieren, war es zum Beispiel immer wichtig, dass in einer gewissen Zeit dann reagiert wird, damit eben die Brennstäbe nicht überhitzen und das nicht zu einem Supergau kommt. Wobei da auch andere Regelsysteme dann eigentlich schon unterstützt haben. <lacht> Genauso ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen, wie wichtig ist es denn zu reagieren. Also gibt es irgendwelche Konsequenzen, wenn ich das jetzt einfach ignoriere ähm, oder ähm, ja, nichts tue oder wenn ich es nur halb löse, das Problem. Auch das sollte entsprechend erläutert sein. Sie müssen natürlich auch die Ursache beschreiben. Also warum ist das jetzt eigentlich äh, passiert? Woher kommt das? Ähm, damit die Nutzerinnen und Nutzer wissen, was könnte denn gegebenenfalls auch eine Lösung sein. Und sie können die Lösung auch selber natürlich vorschlagen durch Handlungsanleitungen, Maßnahmen und gegebenenfalls mit Beispielen. Was sie hier aber sehen, ist natürlich, dass sie eine ganze Menge Informationen haben, wenn es darum geht, gegebenenfalls Hilfestellungen anzuzeigen. Und jetzt kommen wir natürlich in ein Problem. Stellen sie sich vor, sie haben ein Problem mit, äh, bei, unserer, bei unserer Kaffeemaschine, mit der Brühkammer. Die Brühkammer zeigt irgendwie an, äh, sie wird nicht gefüllt. Ja? Dann wäre es jetzt natürlich gut, wenn die Hilfe in irgendeiner Form kontextspezifisch auch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn Sie direkt an der visualisierten Komponente auch die Hilfe zur Verfügung hätten. Wenn Sie sie jetzt aber direkt dort darstellen würden, dann würden gegebenenfalls andere Bereiche des ähm, Prozesses überdeckt werden. Und das darf nicht passieren. Denn Sie müssen ja immer noch auf die anderen Bereiche des Prozesses entsprechend Zugriff haben und müssen immer noch sehen, was ist da eigentlich los. Und deswegen sollten Hilfefunktionen so gestaltet sein, dass sie neben dem gesamten Prozess äh, dargestellt werden, damit man eben diese vielen Informationen, die man jetzt hier an dieser Stelle sieht, auch wirklich gut darstellen kann und dass diese sich nicht irgendwie mit den anderen Informationen, die ja auch relevant sind, überlagern. Ja, ganz wichtiger Aspekt an dieser Stelle. Gut, wie gehe ich jetzt also insgesamt nochmal vor, nachdem wir so viele Bereiche gesehen haben, wie kann ich jetzt also Nutzerschnittstellen gestalten, worauf ist vielleicht zu achten und so weiter und so fort bei Leitstellen. Wie gehe ich jetzt also nochmal generell vor, wenn ich sicherstellen will, dass ich gute Nutzerschnittstellen ähm, aufbaue? Bei der generellen oder grundsätzlichen Herangehensweise ist es also so, dass Sie zunächst mal ganz genau und detailliert analysieren müssen, was sind denn eigentlich die Aufgaben und was ist der Kontext in dem, dieser Leitstand, den sie konzipieren, dann benutzt wird. Was sind also die Aufgaben, die die Nutzerinnen und Nutzer gegebenenfalls durchführen müssen? Also wo müssen sie beobachten? Wo müssen sie gegebenenfalls Einfluss nehmen? Was kann so alles passieren? Welche Informationen sind für die Nutzerinnen und Nutzer dementsprechend wichtig? Was muss visualisiert werden oder was muss gegebenenfalls als Interaktionselement zur Verfügung gestellt werden? Dann müssen Sie entscheiden, welche Darstellungsformate sind hier für die jeweils richtigen. Also hier hilft es eben sehr stark, dann darüber nachzudenken, was wäre denn ein passendes Natural Mapping. Ja, Dann müssen Sie sich äh, als nächstes darüber Gedanken machen, wie kann ich denn das Ganze von der Interaktion her gestalten. Hier ist es wichtig, dass Sie die Interaktionsprinzipien anwenden. Die hießen früher mal Grundsätze der Dialoggestaltung, ähm, heißen jetzt Interaktionsprinzipien und dazu gibt es auch ein ähm, anderes Video, was ich Ihnen an dieser Stelle nahelegen möchte. Dazu zählt es zum Beispiel, dass äh, die gesamte Nutzerschnittstelle Aufgaben angemessen gestaltet ist, dass sie steuerbar ist, dass sie zum Beispiel auch robust ist und es gibt noch ein paar Aspekte mehr, die es hier dann zu berücksichtigen gilt. Wenn Sie dann so einen ersten Entwurf für die gesamte Schnittstelle, also für den Leitstand gemacht haben, dann sollten Sie auf jeden Fall Situationen simulieren. Das können Sie dann entsprechend mit Prototypen machen. Also Sie sollten auf keinen Fall irgendwie gleich anfangen, alles aufzubauen und gleich mit den Maschinen, die es vielleicht zu warten gilt, das Ganze verknüpfen, sondern Sie sollten erstmal versuchen, die gesamten Situationen zu simulieren und um zu gucken, passt das denn eigentlich von dem, was ich darstellen möchte, passt das auch in bestimmten Situationen. Spielen Sie auch die ganzen Problemsituationen hier an dieser Stelle durch, die gegebenenfalls für die Nutzerinnen und Nutzer relevant sind. Und dann sollten Sie eben in diesem für Usability Engineering typischen kontinuierlichen Anpassungsprozess reingehen, das heißt, wenn Sie auf Basis der Prototypen schon irgendwelche Probleme finden, passen Sie das Ganze an, evaluieren Sie nochmal und simulieren Sie nochmal und passen Sie so lange an, bis Sie eine, einen relativ stabilen Zustand erreicht haben und selbst dann kann es ja immer noch sein, dass Sie nicht alles gelöst haben, da müssen Sie tatsächlich nochmal gucken, ob Sie denn aus dem Alltagsbetrieb, wenn das dann Ganze dann also wirklich lauffähig ist, ob Sie aus dem Alltags, Alltagsbetrieb auch noch Informationen heraus holen können, die gegebenenfalls ja für eine Anpassung des Systems wichtig sind, also gibt es vielleicht Dinge, die die Nutzerinnen und Nutzer noch nicht sauber wahrnehmen oder wo sie vielleicht sagen, mir ist immer nicht ganz klar das oder wenn oder hier kann ich vielleicht eine bestimmte Information nicht äh, gut sehen oder ich finde halt auch dieses Interaktionselement nicht so ganz passend für das, was ich da an dieser Stelle eigentlich machen muss. Gut, damit kommen wir zur Übung in diesem tatsächlich recht langen Video. In der Übung geht es darum, dass Sie mal meinen eigenen Leitstand, den ich da jetzt äh, vorgeschlagen habe, einfach mal ein bisschen kritisieren. Ja? Also was war an meinem Beispiel denn nicht optimal? Gibt es vielleicht irgendwelche Diskrepanzen zwischen den Conceptual Models? Also haben Sie vielleicht ein etwas anderes Modell von der Kaffeemaschine und das, so wie ich es dargestellt habe, passt vielleicht gar nicht so ganz dazu? Ähm, oder könnte ich vielleicht irgendwo bessere Natural Mappings haben. Also ich habe ja schon gesagt, mh, gucken Sie sich mal vielleicht die Auffangschale an, vielleicht kann man da ja was ähm, verbessern. Gibt es vielleicht Informationen, die irgendwo fehlen oder habe ich vielleicht irgendwo auch zu viele Informationen äh, dargestellt? Und ganz wichtig jetzt, weil es eben ein relativ zentrales Element ist, wie könnte man denn gegebenenfalls bestimmte Fehlermeldungen einbauen? Ein, zwei Sachen habe ich hier jetzt in dem Video schon angesprochen, aber vielleicht fällt Ihnen ja tatsächlich noch etwas mehr ein. Schauen Sie es sich mal an, ich bin ganz gespannt auf Ihre Verbesserungsvorschläge und freue mich auf Ihre Vorschläge und wünsche Ihnen dementsprechend noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.